Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir zeigen euch heute Requisition VR. Mit wir ist gemeint der DeLorean 787 und meine Wenigkeit. Wer den Kanal von DeLorean nicht kennt, unten in der Beschreibung ist sein Kanal verlinkt und ich glaube auch oben in der Titelbeschreibung. Also definitiv mal raufschauen, Abo dalassen, da wird er sich mit Sicherheit freuen. Ja, wir zocken Requisition VR. Das Game sollte ja eigentlich schon erschienen sein, wurde dann nochmal ja, verzögert. Auf den 20. Oktober, da soll es jetzt erscheinen. Und schauen wir uns einfach mal die Steam-Seite an. Ja, hier haben wir Und äh, wie und was, um was es sich geht, zeige ich euch gleich einfach mal im Tutorial und im Spiel. ist halt ein Zombie-Survival-Game. Wir müssen äh, Waffen anfertigen, uns vorbereiten, äh, das Haus verbarrikadieren und so weiter und so fort. Es erscheint am 20. Oktober als Early Access-Titel. Wir zocken jetzt quasi die... Vorab Early Access Version, die hat immer noch Fehler, die Early Access Version wird auch noch Fehler haben, also Leute, wenn ihr ein fertiges Spiel erwartet, ähm, ja seid da leider auf dem falschen Dampfer, sage ich einfach mal, also das Spiel braucht noch was, aber sie sind auf einem guten Weg, die Physik funktionieren, ähm, von den Waffen, von den, von den Tischen her oder Gegenstände, dass man da nicht durchpackt oder sonst was, äh, alleine die Zombie-Kämpfe sind noch nicht so wirklich, die fühlen sich nicht echt an, die fühlen sich nicht gut an. Kann man jetzt nicht vergleichen mit Blaze and Sorcery oder Walking Dead, Saint in Sinners, also da sind die noch nicht, ich hoffe, dass die da aber hinkommen, weil ansonsten funktioniert die Physik auch ganz gut und äh, ansonsten haben wir äh, jetzt keine groben Bugs gehabt. Aber schaut einfach mal rein, aber erwartet kein fertiges Spiel. Es wird einen Multiplayer-Teil haben, also wo wir PvP machen können, aber auch ein Co-op-Game. Und dieses Co-op-Game teste ich heute mit dem DeLorean. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt einfach mal ab an ja, den Sebastian, der schon unter der VR-Brille mit den Hufen schaut, um euch das Tutorial zu zeigen. Und äh, dann äh, ja die beiden DeLorean und äh, ja, meine Wenigkeit, die euch dann das Spiel wirklich zeigen. Uh, es war kein grandioses Gameplay, aber uh, ja, es reicht, um euch mal wirklich zu zeigen, wo steht uh, Requisition VR gerade. Ja, genug damit. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Tutorial und gleich beim Spiel. Bis dann. So, ja, willkommen zum Tutorial von Requisition VR. Und ja, hier werden wir so empfangen. Es sieht schon verdammt cool aus, muss ich sagen, weil wir können wirklich so nah rangehen. Die Touren sehen auch echt toll aus. Ja, du hast auch schon mal bessere Tage gesehen. Ja, auf jeden Fall sind wir hier im Tutorial. Hier wird uns was erklärt über das PDA. Wir haben hier nachher die Quests noch. Das seht ihr aber im Spiel nachher auch. Und äh, ja, wir können hier das Menü noch öffnen: ja, Video, Audio, Komfort und so weiter und so fort. Mal, mal ganz kurz reinschauen: Blut an, Blut aus gemacht, dann haben wir die Audiospuren, die einzelnen, die wir dann so auswählen können, ne? Voice, Cutscenes und so weiter und so fort. Komfortfunktionen haben wir auch, nachdem ja, wollen wir im Stehen oder im Sitzen spielen, das kann man dann kalibrieren, wollen wir uns Smooth bewegen oder mit Snap Turn, lassen wir jetzt Smooth, ja, Move Direction bei Kamera, also Head und dann ob wir die Sachen die ganze Zeit halten wollen oder Einfach nur Toggle Grip, ne? das kann man dann sichern dann aussuchen. Ja, MIDI-Sensitivity, also so Nahkampfwaffen, ne? wie sensibel die so reagieren. Ich, ich lasse einfach mal auf Casual. Das muss dann jeder für sich selbst dann mal äh, ja, entscheiden und aussuchen. Hier ist, wird uns erklärt, ähm, ja, wie die Controller-Mapping ist. Also wir haben hier sogar einen muss ich ganz kurz gucken, genau, der B-Knopf war es, da kann man hoch und runter gehen, Crouch, dann haben wir hier halt hier, das Thumbstick ist halt Turning, ist normal bewegen, Grab, zeigt So, gehen wir mal zur nächsten, nächsten Tür und Direct. Ne? Hier sehen wir dann immer, was sind das für äh, Gegenstände. Also die haben jetzt Heilung, die haben Metall dabei und äh, können auch als Bomben um, umgebaut werden. Wir haben nachher Apparaturen, wo wir die Sachen reinlegen können und dann können wir uns Bomben und äh, Fallen bauen. Wir haben bei dem Spiel die Möglichkeit, Sachen hinzuzufügen. Man kann fast alles miteinander kombinieren. Dafür drücke ich den A-Button, halte den auch und dann seht ihr diese blauen ähm, ja, Punkte. Und wenn ich die zusammengefügt habe, werden die grün. Ich muss es aber trotzdem noch A halten. Dann gehe ich an meine, an meine Schulter, hier habe ich so ein Panzertape, dann wickle ich das einfach rum. Und so kann ich mir ja, ganz eigenständige Waffen bauen, die dann genutzt äh, ja, werden können, um die, die Zombies zu killen. Das macht jetzt keinen Sinn, aber man kann hier ganz viel, also da muss jeder für sich selbst äh, schauen. Also die Physik von den Gegenständen ist echt cool. Wir kommen auch nirgendwo hier, irgendwo backen wir durch oder so, ne, die Gegenstände, die Abfrage ist ganz gut. Diese Abfrage vermisse ich aber auch bei den Zombies, muss ich ehrlich sagen. Aber es handelt sich hier um einen, ja, um einen Early Access Titel, von daher müssen wir noch abwarten, was da alles kommt. Aber für einen Early Access Titel funktioniert das meiste schon verdammt gut. Und äh, klar, Early Access, man kauft halt eine Version, die nicht fertig ist, die noch weiterentwickelt wird. Und ich glaube, man kann dem Team ruhig das Vertrauen schenken. Ich denke, die werden hier was Gutes auf die Beine stellen. Ja, Dosen ergeben Schrott. Damit kann man wieder Bomben bauen und so weiter und so fort. Gehen wir weiter. Ja, wir haben auch die Möglichkeit, klettern. Das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Hier eine Klettermaxe. Diese 3D-Effekte sind ganz cool gemacht. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, mehrere Waffen auszuprobieren. Wir haben hier das Katana. Baseballschläger, Axt. Und alle Waffen funktionieren hier aus. Ne? Schaut mal. Was probieren wir jetzt mal aus? Spawn-Zombie? Oh, Kopf weg, ne? Also sehr blutig, auf jeden Fall. Probieren wir mal mit Lucille hier. Na, komm. Also, ich kann hier mit der Waffe durchbacken und das, das muss geändert werden. Definitiv noch. Also, es darf nicht sein, dass die Waffe hier irgendwie durchbackt. Das muss äh, ein bisschen besser organisiert sein. So, Waffen funktionieren auch ganz gut. Nachladen, zack. Können wir mal einen Zombie spawnen lassen wieder? Diese dunklen, die sind ein bisschen fies. Die, die schleichen immer und laufen die ganz schnell. Nein, ich will die, die Pump Action hier. Mann, Schrotz machen wir gleich auch mal kurz also das sind so alles so waffen die hier auch funktionieren also wenn die zombies noch so ähm, ja, bekämpfbar sind wie blade and sorcery walking dead center so jetzt habe ich es also dann wäre es echt genial muss ich sagen hier fehlt jetzt noch ähm, Munition für die Nagelpistole. So. Also, zielen ist damit nicht so einfach, aber man kann sich verteidigen, definitiv. Normale Pistole. Also, das funktioniert eigentlich ganz gut mit den Waffen, auch die Physik der Waffen. Immer Korn geht auch. So, dann haben wir hier so eine Pistole oder so eine Waffe, wo wir Schrott reinladen können. Auch ganz wichtig, dass man nicht unbedingt sich bücken muss, um Sachen aufzuheben, sondern auch wirklich auch aus der Entfernung benutzen können. So, jetzt haben wir die mit Schrott geladen. Mal gespannt. Also die, die hat es in sich. Cool. Natürlich ein, einen Schuss und da muss man wieder nachladen. Aber um mal kurz das so zu benutzen. So, jetzt laden wir den Toaster. Okay, geht nicht mehr. Zack, zack. Nachgeladen. So, man kann den sogar nachher mit so einem Pümpel äh, zusammenkleben und dann als, als Standgewehr nutzen, sage ich mal. Genau, und hier haben wir diese, diese Gerätschaften, hier können wir äh, explosive Bomben bauen, müssen wir halt diese Sachen äh, einladen. Hier wird immer das Symbol gezeigt, was man dann auch finden muss an den Gegenständen eben schon mal, ähm, gehen wir hier mal hin, ne? hier hätten wir jetzt nur Glas. Glas brauchen wir hier nirgendwo, wird ja auch angezeigt. Ach doch, hier zum Beispiel. Ne? haben wir schon mal Schrott. Dann brauchen wir noch Chemikalien und äh, was Exklusives. Zwar nichts Explosives hier, oder? Doch, das auch. Ja, aber gut. <lacht> das war's nicht. Nicht. Gucken. Hier fehlt das Geräusch, aber... Gar nichts mehr hin. Ne? Ich glaube, wir müssen nur noch hier. Ja, egal. Auf jeden Fall, die Sachen sammeln wir. Das zeigen wir auch im Video. Und dann kann man daraus Bomben bauen. Hier kann man diese, diese Fallen bauen. Man bekommt dann hier so ein Teil. So, dann muss man dem sagen, was für ein Ding man da hin, hin, äh, bauen will als, als Falle. Und dann kann man hier noch aussuchen. Pendulum. Spring. So, und da ist jetzt die Falle aufgebaut. Wenn da jetzt einer drüber geht, ne, da kann man natürlich eine, am besten ein Messer oder sowas äh, dran bauen. Und dann, ähm, ja, wenn der Zombie da drüber läuft, ist er schon kaputt. Diese Gegenstände können wir auch trinken. Wenn wir die äh, an Mund halten, sehen wir hier so eine, roten, äh, so eine rote Linie, die sich auffüllt. Und dann äh, bekommen wir halt HP wieder. So, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was man noch so bauen konnte den zum beispiel dran setzen dann müssen wir wieder unser panzertape unser einseits beliebtes panzertape und schon haben wir einen flammenwerfer gehen wir haben jetzt mal kurz zurück also hier sind ganz viele verrückte sachen möglich eventuell die auch keinen sinn ergeben aber dann kann man halt ein bisschen mit du ab. Eine Grillparty. <lacht> ja, sowas ist alles möglich. Der Sinn vom Spiel ist, also auf jeden Fall in der Story, wir kommen an einer Map an, an einem Haus, müssen das sichern, müssen Sachen looten, müssen Bomben bauen, Fallen bauen, müssen uns vorbereiten auf die ganzen, ja, ganzen Zombie-Wellen, die da ankommen. Und ja, wenn wir dann soweit sind, und man die letzte Sache erledigt hat, in dem Video werdet ihr sehen, wir haben da einen kleinen Fehler gemacht, wir waren auch nicht so ganz so gut drauf. Ja, dann gibt es halt Probleme, man ist nicht vorbereitet und man wird überrannt. Wir haben an der, an der linken Seite, haben wir so ein ja, Your Hammer Heroic Item, den hat man immer und damit kann man Holz generieren. Egal auf was man dann haut, es geht kaputt. Und wir haben dann hier Holz Bretter zum Beispiel, wo wir die Fenster mit zumachen können. Ähm, diese Teile kann man auch ans Fenster legen und äh, damit dann Fenster verbarrikadieren. Soll aber auch noch hier ins Tutorial eingebaut werden, wie man das macht, weil äh, wir haben uns da am Anfang schwer getan, als wir aufgenommen haben oder haben wollten und wussten noch nicht mal, wie die Fenster zu barrikadieren gehen, weil wir auch nicht wussten, dass wir hier diesen Hammer haben. Also das ist ganz wichtig. Und ich denke mal, wenn die hier noch gut dran arbeiten, dann äh, kann es echt ein witziges Koop-Game auch werden. Es gibt aber auch einen Multiplayer-PVP, den haben wir jetzt nicht getestet. PVP mag ich auch eigentlich nicht ganz so gerne. Also da spiele ich lieber so Koop-Matches. Und da werde ich mit Sicherheit nochmal mit dem DeLorean auch ein äh, ja, neues Gameplay hier aufnehmen, wenn wir auch ein bisschen besser vorbereitet sind. Aber wir wollten euch das jetzt nicht vorenthalten und unbedingt mal zeigen, zeigen äh, was... Wie ist der Stand der Dinge bei dem Game? Weil es gab ja eine Open Beta und die muss wohl nicht ganz so gut gewesen sein. Ähm, deshalb wurde das Spiel auch verschoben. Aber äh, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Es ist auf dem richtigen Weg. Also es ist noch kein fertiges Spiel. Aktuell würde ich auch sagen, hm, muss man noch abwarten. Also es hat Potenzial, aber als andere muss man jetzt abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und ich würde sagen, gehen wir jetzt einfach mal ins Gameplay. Viel Spaß dabei. And ja, wir sind, wir sind ja, in der Apokalypse. Ne? Genau, wir sind in der Apokalypse und sind hier in unserem ähm, Supermobil. Komm mal kurz <lacht> raus. Also, es sieht nicht sehr, sehr äh, vertrauenserweckend aus draußen, ne? Ein bisschen düster. Ja, wir spielen jetzt den Story-Modus von Requisition, ne? Genau, in, den spielen wir jetzt, also wir haben noch absolut fast keine Ahnung. Wir haben nur ein bisschen reingeschaut, um ein bisschen vertraut zu machen. Aber ja. wir werden jetzt mit euch zusammen alles rausfinden, denke ich. Wir mal. haben auf unserem PDA auf jeden Fall Quests, die wir erfüllen müssen. Ne? Genau. Wir haben Find a Battery, Insert Battery in Door Lock. Und da müssen wir unsere Basis, das wird das Haus sein, müssen wir aufrüsten. Ne? Ja, richtig, und das probieren wir jetzt halt einfach mal. Und dann schauen wir mal, was passiert. Würde ich auch sagen. Okay. Dann let's go. Dann... Suchen wir mal die Batterie. Oh, hier, ich ist, hier ist äh, Jim Beam Cola. Jim Beam Cola? Ja, du sollst dich jetzt nicht besaufen, okay. weil dann wird das hier nichts mit die Zombies. Wunder, das hat mir direkt Energie gegeben. Sehr gut. Gibt es Bier hier auch? Bier? Bier ist hier, glaube ich, oder? Ne, ist der gleiche. Ja, ein Bier. kann es muss man das aufmachen Flaschen oder was? So, Ich brauche auf nee, jeden nee. Fall eine Waffe, bevor es jetzt hier losgeht. Ja, yep, ich habe schon eine Axt hier. Oh, hier, dann, dann komm nach hier. Wir hier sind, okay. sind böse. Oh, oh, ich habe ihn in den Arm abgeschlagen. Oh, okay. Die Physik sind wirklich noch nicht so gut. Man muss natürlich dazu sagen, einen... es startet als Early Access. Ne? Richtig. Da tut sich mit Sicherheit noch einiges. Das denke ich auch. Ansonsten sind also die Physik Vergleiche so von dem, vom Spiel selber ja. gut, eigentlich. Ja, die sind nicht schlecht. Die sind nicht schlecht. Aber im Vergleich jetzt zur Alpha hat sich hier auf jeden Fall einiges getan. So, wir müssen die Batterie finden. Dann schauen wir oh, das ich mal. Hab, ich habe eine Pumpgun. Ich habe eine Pumpgun, sehr cool. Ich Aber habe keine Muni. Ich will die Nagelpistole ausprobieren. Die nehme ich so. mir mal mit. Vielleicht das, das finde ich irgendwo. Wir müssen jetzt erstmal erst looten. Hier ist Munition ja. für ein normales Gewehr. Hey, ich habe eine Pizza. Oh, Feuerzeug. Ich mache meinen Gasherd an hier. <lacht> ah, jetzt habe ich es ja gegessen. Okay, da sieht man dann eine Linie ablaufen. Was haben wir hier? Projektor, okay. Wo Schaufel? bist du gerade? In der Küche. In der du glaubst Küche? gar nicht, was in den Schränken in der Küche so drin ist. Alles Mögliche. Das ja, wir müssen auf jeden Fall alles einpacken und daraus kann man halt Sachen bauen, äh, Bomben und äh, alles mögliche. Deshalb müssen wir erstmal looten. Genau, wir haben hier einen Rucksack, da haben wir verschiedene Inventarslots, da können wir alles schön vollpacken. Kann ich eigentlich diesen, das kann ich sogar auch mitnehmen, schon mal, das ist ja richtig cool. Die Nagelpistole habe ich Munition gefunden für dich jetzt gerade. Oh, oh unser, ein Samurai-Schwert. Echt, oder? Cool. Ein Katana. Das wird gleich Wo hast du die Munition hingelegt? In der Küche? Ja. Ah, oh, das sollst du sollst mir nicht schneiden. Ja, sorry. Das. <lacht> oh, hier, hier Boah, wieder eine Pump-Action. Ich hab ne, dir ins, ins Gesicht geschossen. Das sollst du doch nicht. Ja, die Nagelpistole ist viel cooler als so eine Pump-Gun hier. Acht Schuss habe ich von neun, okay. Gut. Schauen wir mal, wie gut die gegen Zombies ist. Was ist denn das? das gleich mal ausprobieren, ne? Holz mit? Ich habe eine Flex gefunden. Oh mein Gott. Hey, da, da gibt es irgendwo so große ähm, Trennscheiben, also nicht so Trennscheiben, sondern so ähm, Sägeblätter. Das kann man bestimmt cool kombinieren. Akkubetriebene Flex, das ist gut. Wir gehen jetzt auf Jagd. Wir gehen auf Jagd. Wir müssen erstmal die Batterie finden, glaube ich. Oh, warte, das ist meiner. Leichter da von daneben geschossen. Oh Oha. Und hast du, was packst du denn Knick. hier rum? Und du bist voller Blut. Wa warum knallst du hier die ganze Zeit auf den Boden? <lacht> ich knall nicht. Ich hab nur dann einmal ein, geschossen. Das ist ein Soundbug. Du knallst die ganze Zeit damit. Ich knalle. So, wir haben jetzt auch noch die ähm, die Pflicht, die Fenster zu machen. Ne? An der linken, ja, an der linken Brust haben wir quasi einen Hammer. Und damit ja. können wir Holz generieren. So nehmen so wir uns jetzt hier einfach mal so einen Hocker. Zack, noch Dack. Nochmal, nochmal. Und dann haben wir hier diese Teile. Die so, halten wir also dann einfach dahin. Und dann müssen wir noch die Nägelchen hier reinhauen. Klappt auch ganz gut, ne? Ich muss mal hier den Kühlschrank abbauen, weil der stört mich hier beim Nageln. <lacht> so. Packen wir alles in den Wasser. Teile, oh, ganze äh, auch dran Warum ist das jetzt Na, da, da wieder hier. rausgegangen? Bitte? Ich glaube, du musst immer erst nageln und dann äh, kannst du das nächste Brett machen. Ansonsten kann das passieren, dass ein Brett weggeht. So? Da ist es. So, jetzt haben wir auch auf ja. unserer Questliste. Zwei von fünf Fenstern sind schon verbarrikadiert. Das ist schon mal sehr gut. Das haben wir doch gut gemacht. Jetzt machen wir. Deswegen werden wir auch nicht ausgelacht. <lacht> so. Wichtig ist, dass die, uns unsere Zombies nicht fressen. Das ist sehr wichtig. Hey, jetzt ist auf einmal. Warum sind jetzt auf einmal zwei da? Zwei Bretter. Ich habe nur einen so ein Teil hingelegt und es waren zwei Bretter da. Aber okay. Warte, hier wir wir müssen haben, auch mal. Hast du schon was gegessen? Weil das musst du auch machen. Ja, habe ich, habe ich. Also getrunken. Okay. Jim Beam ist ja, ist ja Nahrung. Das ist Nahrung. Das ist Grundnahrung. Grundnahrungsmittel. Okay. Ich guck jetzt mal nach oben. Weil wir müssen ja auch die Batterie finden. Oh, da ist ein Zombie. Zombie. Warte, ich will mitkommen nach oben. Auch ich, ich will mit nach oben. Oha. Boah, mit dem Hammer geht er gar nicht kaputt. Warte, ich komme mit dem Katana. Ja. Tag. Meine Na ich habe ja auch noch meine Ladekultur, <lacht> ich hab's gut vergessen. Oh, hier höre ich was. Komm mal, komm, mal, komm mal hier gucken. Ich höre hier ganz. Oh, Alter! Was uh! ist? Oh, ist das für ein Fettsack? Ah, ja so, wir machen Schaschlik. Oh, der sieht aber ekelhaft aus. Fieser Fettsack, ey. Also, diese, diese Physik muss, muss noch überarbeitet werden, definitiv. Also, wir definitiv, haben zwar Gegner, aber. Der ja, kommt noch nicht so gut rüber, ne? aber Katana, aber. Katana war gut. Ah, ja. Was hast die Batterie, ich habe eine Batterie. Eingelegte, oh, was habe ich denn jetzt noch rausgekriegt? Ceramics. Hast du die Batterie gefunden? Ja. Sehr cool. Ich will die jetzt in den Rucksack packen. Ich nehme mal hier alles mit, weil dann können wir jetzt da nämlich gleich mal gucken, was wir noch alles machen müssen. Warum? Ich create das zwei Stück. Wir müssen noch drei, äh, zwei Fenster barrikatieren. Verbarrikadieren. Ach, mein Rucksack ist voll deshalb. Ach, und dann macht es dieses komische Geräusch da. Oder was? Oder woher kommt das komische Geräusch da eigentlich immer? Das da. Hast du es auch ja, gerade gehört? ich habe das auch. Ich weiß nicht, was uns dort die Werbesendung sagen möchte. Das weiß ich allerdings auch nicht. Sehr komisch. Also ich mache mal Fenster weiter. Das zählt ja dann das zählt ja für uns beide quasi, ne? So. Kann das sein, dass dann ein Spieler-Joint oder sowas? Wenn dieses Geräusch kommt. Ge Geht eigentlich nicht, wir waren ja privat. Ah ja, stimmt, du hast privat gemacht. Merkwürdig. Die Version dürften jetzt noch nicht so viele Leute haben. Denke ich auch nicht. So, ich gehe mal gucken so. mit, der, mit der Batterie. Also eigentlich habe ich jetzt halt noch mal ein Fenster verbarrikadiert aber das hat jetzt nicht gezählt da wo du warst war ich aber eigentlich schon oh da sind zwei gegner okay so let's go gehst du in okay. die werkstatt ja okay. ich mach die fenster weiter you need some kind of battery to open the door there should be one somewhere among this junk Back in the house. Das Aber das Geräusch ist merkwürdig. Ich bin mich jetzt ja. interessieren, warum das kommt. So, jetzt haben wir hier unsere, unsere Maschinen, wo wir. Oh, da kommt Ich dachte gerade, da kommt doch was. Was kommt da? Ein Zombie! Oh! Okay, okay, das da kommt. Oh, was ist das? Was ist da? So ein roter, roter Zombie. Zombie. Äh. Haust du ab! So ein Bienenschwarm, oder was ist das? Ein Bienenschwarm? Das nehme ich mir noch mit. Also die Zombies ja. selber sehen gar nicht so schlecht aus, aber die Abfrage hier. Von, von den Gegenständen sieht ganz gut aus. Schaut mal, wie mein, mein Schwert dran hängen bleibt. Das müsste bei den Zombies auch so sein. So Blade Sorcery-mäßig, ne? Das wäre cool. Das wäre richtig nice, ja. so, Jetzt ich haben sie uns auch. erstmal in Ruhe gelassen. Okay, ja, hier kann man jetzt halt hier verschiedene Alter. Sachen machen. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier alles so du brauchen. Hast, was du das? hast mich gerade zu Tode erschrocken. Ich, dich. Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen? So, Trapbox. Wir müssen zwei Trapboxen machen. Die packe ich mir ein. Okay, und hier können wir Bomben bauen, oder? Vielleicht Items. Okay, ich, ich probiere mal was. Ja, probier mal. Ich baue hier, ich brauche jetzt noch Plastik oder sowas. Sch Chemikalien, place Items. Nein, das ist nix. Wo kriege ich denn jetzt Plastik raus? Hm. Ah, warte mal. Hier, das for, ist es doch. The chemicals into the funnel. Haben wir, haben wir. There are a lot of narrow spaces. Try placing a bunch of traps. So, so, Chemikalien, ist das Chemikalien ich. hier? Motoröl. Hm, weiß ich nicht. Denke ich mal, ja. Schau mal hin. So, wir haben alles. Button. Ich habe eine Bombe gebaut. Yeah. So, so ich haben hab wir denn zwei jetzt Fallen. Hier? Was? Mount Traps brauchen wir noch? Wir, wir brauchen zwei Bomben auch. Okay. Bombs. Genau, den machst du nochmal. Da müssen wir noch so. ein Fenster reparieren. Und danach, am Schluss, müssen wir drei Wellen überleben. Super. Okay, das funktioniert nicht. Ach, Mount -tret. Okay, wir müssen die Fallen dann irgendwo anbringen. Nee. Das habe ich auch noch nicht so ganz kapiert, wie das funktioniert. Das probiere ich jetzt mal. So, da haben wir noch Chemikalien. So, das sollte ja passen, ne? Genau, Chemikalien. Ja. Äh, eine ne, Dose ist eine Spraydose. Haben wir irgendwo noch eine Spraydose, Markus? Ja, also, ich habe noch keine gesehen. Ich kann mal gucken, ob ich hier zufälligerweise was im Schrank finde, auf die Schnelle. Okay, ich brauche irgendwie noch ein paar Schauschlüsse. Ja, schön, der wer tut denn sowas okay, in den man. Schrank? Und jetzt brauche ich noch eine Spray-Dose, dann habe ich, hab ich zwei Bomben. Oder geht auch ein der? Boxhandschuh. Nee, ich ich probiere mal hier ähm, Feuerlöcher. Ich habe ein Boxhandschuh. Feuerlöcher tut es auch nicht. Okay, komm meine, im Bus hätten wir noch welche. Okay, ich probiere mal aus, wie man die Fallen platziert. Bitte pass auf, wenn du ins Haus zurückkommst und <lacht> lauf nicht in die Fallen rein. Ja, ja wäre gut, wenn du die nicht direkt vor der Tür machst, dass ich noch reinkommen könnte. Ja, ich probiere es mal. Gegebenenfalls. So, da kommt dieser Holzspieß rein. Ähm, dann konnte man das jetzt ändern, genau so. Ähm, wie platziere ich das jetzt am besten? Ich platziere das jetzt einfach mal hier so in der Mitte. Dann müsste es der Sebastian sehen. Das schaut doch gut aus. Also pass auf, hier ist jetzt eine Falle, ne? Siehst du die unter dem Holz? Nein. Nicht. Ich Geh oh, von der anderen hier Seite ist... rein. Ja, geh von der anderen Seite rein. Hier also, ist der äh... Auslöser jetzt, okay. Ah, cool, so funktioniert. Jetzt verstehe ich das Ganze. So, wir okay. müssen unbedingt was Explosives finden. Da jetzt ist, ist das kaputt, oder? Jetzt ist die Falle kaputt. Okay, ich brauche noch mal eine neue Falle. Alles Warum klar. Du Warum machst du alles kaputt? Ich muss ja probieren hier. <lacht> so, ich platziere die Falle jetzt genau in der Tür drinnen, weil die muss ich ja selber auslösen. Und den Knopf, den tue ich mir dafür dahin. So, Bombe ist gebaut, deshalb kam auch dieser Jingle gerade. Ja. So, kann ich hier, genau, ich kann jetzt hier ganz normal durch die Tür laufen. Und ich muss per Knopfdruck kann ich quasi die Falle. Aber da steht Reset drauf. Warum steht da Reset? Also auslösen, denke ich. Kann ich sie da. Man kann auch äh, diverse Sachen zusammenbauen, wie man hier sieht, als, als Waffe, aber äh, Baumaschine an Katana macht jetzt keinen Sinn, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Hey, man was, was, was, was macht Sinn? Ich, ich will den Leuten mal kurz zeigen, was man machen könnte. Ja, dann bastel doch mal was Schönes und ich kümmere mich jetzt hier weiter um Fensterbarrikadieren. So. Habe ich eigentlich noch Holz hier drin? Das Schau mal dran. hier. Man zieht automatisch das aus dem Rucksack raus, was man gerade braucht. So. Dann kleben wir das da dran. So, Holz. Jetzt ist es wieder weg, so. das Holz. Das verstehe ich nicht. Jetzt zeigen wir dem Markus. Achso. Oh. <lacht> Wie geil ist das denn? Ich bin in der Küche gerade. Also, Leute, man kann da ja sehr, sehr, ähm, ja, ehrlich cool sein. Ich habe schlechte schlechtes. Ich habe kontakte die Leute, die neben dem Tower vorbei waren. Hä? Es scheint, als hättest du ein bisschen Näuse gemacht hast. Und sie sagen mir, es gibt ein paar Zombies in deinem Weg. Es wird eine schlechte Nacht sein, das ist wahrscheinlich. Was habe hast du zum gemacht? Ja. Night, sure. hab ich gemacht? Good luck. Das Fenster! Hm, was für ein Fenster hier in das Küchenfenster? Bin ich gerade dabei? Ja. Warte mal, warte mal. Was oh. habe ich Angst? Jetzt sind wir im Arsch. Jetzt sind wir bestimmt im Arsch. Aber, aber guck mal hier, meine Waffe. Das schaut aber cool aus. <lacht> da bin ich jetzt gespannt, hä? Hey. <lacht> aber das ist schon eine geile Idee von den Entwicklern, muss man sagen. Auf jeden Fall. Habe ich noch so. Habe ich schon Munition? Könnte man die Fenster auch zumachen? Äh, die Türen hier. Nee, da kann man nur fallen. Machen. Okay. Kann man denn. Warte mal, dann versuche ich mal kurz, eine Bombe zu platzieren. Ja, mach mal. Ach, okay, die explodieren sofort. 18. Sinn. Scheiße, ich brauche Munition oder irgendwas. Oh, da kommen das sie schon. Kommen. Meine Lage ist Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Funktioniert eine Waffe? Nein. deine Waffe? Nein. Aber Katana. Oh mein Gott, so. mein Katana ist weg. Nein. Oh, wir, sind, wir sind so Achtung, am direkt. Arsch. Passt schon, ich hab eine Pistole. Bam. Was haben wir denn sonst noch hier? Okay. Warum kriege ich gerade Schaden? Weiß ich nicht. Scheiße, ich habe kein Magazin mehr. Oh. Oh. oh Gott, wir sind so schlecht. Ja, ja, ja, da ist eine Axt. Komm, ich mache jetzt alle nieder. Wo ist der hin? Ich, ich brauche auch die Axt. Nee, Pfanne, Pfanne. Also, wir hätten das Fenster nicht zumachen dürfen. Wir hätten uns noch vorbereiten müssen. Definitiv. Das war schlecht. Aber egal, wir schaffen das schon. Weil ich hätte schon gerne... Ich hau denen einfach die Köpfe ab. BAM! Weiß nicht, warum ich manchmal hier Schaden bekomme. Keine Ahnung. Ich habe noch 79 Leben. Das langt erstmal noch. Oh Gott! Komm her! Oh, oh Gott! Da ist er. Komm her! Zum, zum oh, her. BAM! Oh. Da ist noch irgendwo einer. Ich glaube wir haben es geschafft. Echt? Ich höre ja. irgendwo noch was. Irgendwo ist noch einer, ja, das habe ich auch gehört. Da unten draußen ist er. Was haben wir denn hier noch für Waffen? Ja, da kommen noch ein paar. Second Wave. Ja, wir müssen ja drei Wellen überleben jetzt. Ja, ich war, ich war mit der ersten schon überfordert. <lacht> Kein Problem mit der Axt, geht es. Man aber jetzt doch keine anderen Waffen. Wo ist mein Katana? Das, das ist wichtig. Da, da liegt mein Katana. Ich bräuchte noch was zum Essen. Liegt da noch irgendwo was zum Essen? Warte mal oben war doch dieser Safe, ne? Da ist ein Safe, ja. Wie kriegt man diesen Code denn raus, verdammt? Das ist eine gute Frage. Jetzt mach mal auf. Ich habe hier noch meine Pistole. Da ist noch Pistolmunition. Pistolenmunition. Auch noch was zu essen. Hier ist noch eine Nagelpistole ohne ohne Muni. pistol Ah, jetzt was? Das ist noch das eine Pistole. Ich, ich leg die Waffen, mal, die ich so finde, im Wohnzimmer auf, den, auf diese Kommode. Okay, nächste Welle. Die kommen von da drüben. Nein, von überall kommen Alter, die. Die kommen aber ganz schön schnell teilweise. So. Ja, ja. Ja, hallo? Der Dunkle stirbt gar nicht, Mann. Ja. Oh, die sind ja überall. Oh. Also anscheinend alle gleich. Ich wollte das Video auch schon. Ein Flott. Also fakt ist äh, wir hätten uns viel besser vorbereiten müssen. Okay, ich bin, glaube ich, glaub ich, gleich down. Echt? Ja, ich bin down. Und oh dann? <lacht> Aber ich kann mich irgendwie. Kein noch Problem, bewegen. ich mache schon. Ich weiß nicht, wo bist du denn gerade? Hier. <lacht> Hier am Haus. Ah, ne, ich pack ich da ein bisschen rum. Aber hübsch sehe ich aus. Immerhin. Ja, die Zombies, die halten ja nichts aus, hä? Hey. Oh, nee, die ist das? Aber wenn zu viele kommen, und ich, find diese ich finde diese Kampfmechanik... Wow. Die Kampfmechanik finde ich noch nicht so gut. Ich bin irgendwie verseucht oder verkifftet. Ja, ich hatte oh. das auch. Jetzt bin ich voll... Ja, scheiße. Last. Verkackt. <lacht> <lacht> Super. Ja, wir haben es voll drauf. Wir verkacken alles. Wahnsinn, <lacht> oder? Das ist der Wahnsinn. Ja, aber das braucht schon auch auf jeden Fall ein bisschen Übung. ne? Ja? Was braucht Übung und, man das nicht. und wir hätten auf keinen Fall äh, dieses Fenster. Ich, ich wollte dir noch sagen, nicht das letzte Fenster zu machen. erstmal noch Waffen sammeln. Ich denke mal, man muss wirklich im Wohnzimmer gucken, dass man sich die Waffen alle hinlegt. Da sollte man sich definitiv vorbereiten. Ja. Ja, naja, Aber Richtig. macht auf jeden. Ich habe es äh, in der Beta nicht gespielt, die Open Beta, die du gespielt hattest. Ja. Die hat sich hat jetzt verbessert. Ja, im Endeffekt sind die Physik jetzt besser geworden und es gibt halt jetzt halt den Story-Mode, den gab es davor nicht. Davor mhm. war das einfach nur so Multiplayer und du konntest gegen andere Spieler spielen. Den wir jetzt auch noch hier haben, ne? Es gibt immer noch ein Deathmatch. Ja, genau, richtig, das ne? Deathmatch. Wir haben ja jetzt in den Story-Mode gespielt, da gibt es zwei Versionen aktuell noch, Gas station ja. Genau. Und beim Deathmatch es dann ja auch nur zwei Maps, ne? Nur richtig. Aber das so von der alles. Physik her ist eigentlich ganz cool, aber die Gegnerphysik ist noch nicht so wirklich. Noch nicht wirklich gut, aber. Und ich habe mein Messer nicht oder mein Katana nicht fallen lassen. Ich habe es festgehalten und war aber mal wieder weg. Also da, es ist leider das noch so buggy, ne? Okay. Ja. ja, ein paar gibt es auf jeden Fall. Das müssen Sie auf jeden Fall noch hier rauskriegen. Aber man muss, aber man muss sagen, wir spielen ja immer noch die Vor-Early-Access-Version. Und äh, der Entwickler Na, hat uns auch darum gebeten, äh, ja, Infos zu geben, was falsch läuft, was nicht und so weiter, was gut ist, ne, was noch verbessert werden genau. muss. Muss man dazu sagen. Ne? Aber macht einen, erstmal einen guten Eindruck, Potenzial ist vorhanden. Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden, ja. ja. Wir werden da auf jeden Fall nochmal reinschauen, wenn ein paar Updates kamen. Und wir ein bisschen trainiert haben, oder? Und wir ein bisschen trainiert <lacht> haben, genau. <lacht> okay, dann würde ich mal sagen, Bye bye. See you.